Hey, und willkommen zur vierten Folge von Minecraft Chaos. Heute wieder mit dabei sind Stevie und Brando. Was sind da drin? Äh, nichts. Steinbogen und Erde. So geil. Um die Box zu verschönern. Hey, steht da Creeper drin? Na, no, doch nicht dazu ausschütten. Überleg, ob ich die Burg nehme. Ja, ist eigentlich ziemlich geräumig. Außer die Half-Slaps da, der ist dann ein bisschen tricky. Wer Die Half-Slaps. Dann mach mal den. Oh, Da oben geht ja noch weiter. Alter, da oben ist einfach ein Pilzbion, also mit, mit Pilzkrone. Alter, Junge. Ich <lacht> <lacht> frage mich die ganze Zeit, wo er wo dummlocken Ja, nicht, Warum. Warum eier? Ja. <lacht> Irgendwo hier. Keine Ahnung. Ich würde euch echt gerne sagen, aber ich weiß es leider nicht. Luigi's Mensch. <lacht> Mario! <lacht> wow, du hast Cookies. Nice. Ja, ich hab Cookies. <lacht> cookies sind cool. <lacht> mhm. Alter. Schlafplatz. Schlaf oh, da ist Doppelbett-Circle. Ja. So. Hey, das ist ein Villager. Tschüss. Hey, hör auf mit meinem Villager zu verhandeln, das ist meiner. <lacht> <lacht> <lacht> ich bin da gesperrt. Ei, auf dich. Oh, Alter. Ah, da kann man Sachen verzaubern, Sehr cool. Interessant. Ja. Alex? yo, Machst du mit oder machst du nicht mit? Beim, beim Umlagern. Achso, wenn man meines eigenen Sachen mal hergelagert war. Du lagerst auch? Du bist jetzt auch mit in der Burg, oder was? Nein, ich bin... Ist bei mir? Ich hab die items, was ich bei dir gefarben hab, aber da, da zu mir gebraucht. bei dir gefahren <lacht> Der Der Epis. Epis. Ich weiß ja, wo man meine ganzen e items weg ist. Alex klaut wieder halt, ein. Ne. Nee, die, die bei den Kisten. Ich weiß Noch <lacht> keiner auf dem Kopf. Gibt's noch was zum abholen? Ja, ja. ist noch mehr als genug zum abholen. Ich baue einfach die Kisten ab, gell? Wenn du alles mitkriegst, kannst du das gerne. Jo, schauen wir mal. Bei deiner Insel ist mal schon umher geschafft. Da ist ein Creeper. Ja, warte. Alter, ich hätte oh, Junge. Junge. Oh. Du bist jetzt nicht mit meinem Item darunter gefallen. Ja doch. ist jetzt nicht sein Ernst. Bist <lacht> du unten aufgeschlagen oder bist du komplett weggefallen? Ich bin unten aufgeschlagen, aber ich glaube, viele sind euch oh, Aaaaaah! <lacht> <lacht> ja, ja du wenn du mich schlägst. Du bist nicht mit dem ganzen Iron und mit den ganzen Diamanten darunter gefallen. Nee, das ist doch doch. Weil die Kiste, die du abgebaut hast, da waren die war ganze Diamanten drinne. <lacht> ja gut. Das ist echt bitter. Da war aber ein Iron drin, ich hab kein Eisen mehr. Hast du Eisen? Ja. Hier <lacht> äh, äh, Beweg dich mal hin und äh, bring mal einen Eimer mit. Schnell, bitte. Warte, oh, den. Sind... Ja, einen Eimer haben wir leider nicht. Hast oh, Eisen? Eisen? Nein, dann müssen wir wieder zurücklatschen. Warte, ich lass mich gerne noch einmal sterben. Nein, nein, nein, nein, nein, ich brauch Eisen. Oder ich brauch einen Eimer mit Wasser und den hast du ja dann wahrscheinlich da unten. Da unten steht eine Truhe und da steht ein Creeper. Warte, well, versuch's noch einmal. Nice. Nein, nicht der Creeper. Wenn der Creeper explodiert, ist die Kiste weg. Mhm. Mm. Ja. <lacht> Er baut, er baut eiskalt die wertvollste Kiste bei mir ab und springt runter. Ja du hast mich geschlagen. Oh ja. ja sicher. Alter, ich hätte. Oh. Oh. Warum hast du überhaupt ein Loch in deiner Insel? Oh, weil ich darunter.. das da war meine Steinfarm, weil ich keine Steine hatte. Achso, okay. Und da war eigentlich Wasser vorher, aber das Wasser habe ich abgebaut, weil ich es gebraucht habe. <lacht> er nimmt einfach die wertvollste Kiste und stirbt. <lacht> das ist dein Ernst. <lacht> Joa, Diamanten sind auf jeden Fall keine mehr. Ja, ich habe hier auch keine Diamant, Doch, ich habe einen Diamanten gelagert. Oh, Boah. Ich, äh... Die, die, die Angre hat so viel Rückstoß. Aber wie schon gesagt, ne? Ähm, jeder wie es verdient. Also. <lacht> <lacht> das habe ich schon so oft gesagt in letzten Zeit. Ist. Ab sofort, ab sofort lager ich meinen Scheiß alleine. <lacht> Für Items sind nicht mehr Ah? Viele Items sind nicht mehr Ich Bin durchaus bewusst. <lacht> meine Burg erstmal mal entspindet. Oh! Sorry. Ja. Ich hab gedacht, das wäre ein Mob, weil die laufen auch immer so rum wie du. Yo. Noch irgendwas gesaved da unten oder ist alles weg? So, eine sau coole Angel <lacht> ob ich noch schaue. Oh! Das Wichtigste vom Wichtigen, eine Angel. <lacht> Mit Starten ist mich. Ironie on point. <lacht> Was hattest du alles im Inventar? Du hattest dein komplettes Inventar voll, oder? Genau, so ist es. Wow. Pff, <lacht> Danke fürs Zuschauen. Falls dir die Runde gefallen hat, gebt doch einen Daumen nach oben. Und vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Schaut auch unbedingt bei den anderen zwei vorbei. Sie werden unten in der Kanalbeschreibung verlinkt sein. Bis zum nächsten Mal.